Wir vom Volksentscheid Fahrrad sind heute hier und legen den Busgästen den roten Teppich aus und putzen die Busse. Das Radgesetz ist gut für den öffentlichen Personennahverkehr.